Hallo, wir wollen heute eine WLAN-IP-Kamera konfigurieren. Hier mal eine DOM-Kamera. Es ist unabhängig davon, ob Sie eine DOM- oder eine Stiftkamera nehmen. Die Konfiguration ist bei beiden Kameras gleich. Wir haben hier eine grüne LED, die sollte beim Anstecken an den Stromnetz also gleich blinken. Na, wenn sie das nicht tut, bitte den Reset-Knopf hier oben dieser drücken, gedrückt halten, solange bis sie rot blinkt. Und dann startet die Kamera neu und bereit ist sie, wenn sie grün blinkt. So, ähm, wir wollen eine WLAN-Einrichtung machen, da, wir, da das am einfachsten geht. Man kann das natürlich auch über Netzwerkkabel machen. Wir machen das mit der App Easy4IP oder EasyViewer Lite. Das funktioniert bei beiden nahezu gleich. Steht auch in der Anleitung nochmal beschrieben. Wir starten das Programm, gehen auf. Gerätemanager, gehen oben auf das Plus für Gerät hinzufügen. Wir wollen eine Wi-Fi-Konfiguration im lokalen Netzwerk machen. Wir geben hier einen Namen, Test, Test. So, dann scannen wir den QR-Code. Wir drücken auf diese QR-Code, Icon, Scannt. Der Benutzer ist standard voreingestellt. Admin. Das Passwort ist auch Admin. Und dann gehen wir auf nächste. Hier geben wir das lokalen WLAN-Passwort ein. Wir sollten uns in der Nähe der Kamera finden und es dauert jetzt. Ein paar Sekunden. Die Kamera wurde gefunden. Wir könnten jetzt die Live-Vorschau starten. Wir gehen aber einfach mal zurück auf Überwachung, tippen in ein leeres Kamerafeld, gehen auf die Kamera und starten die Überwachung. Und siehe da, die Kamera ist verfügbar. Das war die Anleitung zur WLAN-Konfiguration. Die Kamera ist jetzt unter der eingegebenen Gerätenummer via PSS, also via Cloud, erreichbar, ne, also via Netzwerkeinrichtungsprogramm und über diese App ist sie lokal und weltweit äh, erreichbar.